Hallo und jetzt? herzlich willkommen bei Jan und Moxie. Jan. Heute machen wir eine Challenge, wer sich länger im Kreis drehen kann. Wir fangen jetzt einfach so ohne weiteres an. 3 2, 1, go. <lacht> <lacht> <lacht> ich bin ungewiss, ich hab's wieder verzeiht. Furchtbar. Mal weiter hier hin. <lacht> <lacht> Maxi hat gewonnen. Maxi, du hast gewonnen. <lacht> ah. Jeder hat drei Versuche und dann zählen wir später alle Sekunden zusammen und wer am meisten hat, hat gewonnen. Okay, machen wir. Okay, dann wir machen zwei. jetzt noch zwei weitere Challenge und los. Versuch zwei. <lacht> ja. Ne. <lacht> <And let's go>. <lacht> <lacht> Maxi, den Arm im Gesicht. <lacht> Maxi. Maxi ist besoffen. Anstecken. Lachen, ist <lacht> ich bin voll ansteckend! ein Käfer! Ich kann nicht mehr oh. zu arbeiten! Ich Käfer! Kann ich wegmachen? Ja. Ach. Mach. Ist hier ja. Wir machen jetzt die letzte Runde, schied 2-0 für den da. Für den da. Ja, wir machen jetzt weiter, mir ist es schlecht. Wie so ein Gorilla. Kann ich kann das gar nicht mehr, halten, wenn man seine Arme auskriegt. Er kommt immer weiter hier hin. Hey, guck mal, jetzt ist man so voll langsam, ne? Und jetzt? Nein, nein, du musst die ganze Zeit bleiben, sonst wird du immer schneller von alleine. Wenn man beschleunigen will, muss man die Arme so machen. <lacht> ja, du kommst immer weiter hier hin. <lacht> Kipp um. Ja, vielleicht schaffe ich ja noch 20 an, dann ist das nicht so gut in der ich kann, kann nicht mehr. Wo ist eben schon die ganze Zeit in die eine Richtung? Boah, wie das kann? Nein, dürfen wir nicht. Dann guck mal, mach ja. ich sie an. Kipp um. Bitte. Bitte Ihr habt beide schon aufgehört. Kann ich wegmachen? Ich weiß nicht. Boah. Ja, Maxi hat 3-0 gewonnen. Ja. Ich hab's nie geschafft, länger als Maxi mich zu drehen. Aber ja. Okay, jetzt hat, jetzt hat Maxi schon zwei Challenges hintereinander gewonnen. Die Bach-Challenge und diese Dreh-Challenge. Jan kriegt jetzt auch noch eine Bestrafung. Hä, hey, was denn? Ja, die muss ja, okay. Jan, muss ich mir noch ausdenken. Also Jan kriegt jetzt die Bestrafung. Jan, kriegt er, an, Jan, Jan, er. Jan hat gestern Senf auf dem Kopf. Jan kriegt jetzt die Bestrafung, dass er fünf Sachen essen muss. So ein komisches Holzstück. Oh. Ich stecke <lacht> dir oh. Mund und Kopf. Okay, das reicht. So, das war's jetzt mit unserem. Nein, nein, nein, nein. Jan muss jetzt noch Sand essen und noch eine Sache.